Und dann sind wir jetzt also am Ende des Exkurses zu neuronalen Netzwerken und künstlichen Neuronen und Konnektionismus. Und ich möchte euch den Übertrag zum Bewegungslernen und die Verbindung mit der Theorie der internen Modelle noch einmal nahebringen. Und da gibt es eigentlich ähm, ein Paper von 1992, was da den ersten Markstein gesetzt hat. Es nennt sich Forward Models Supervised Learning with a Distal Teacher in Cognitive Science und wurde von Michael Jordan und David Rummelhardt, die beide eben in dieser PDP Research Group mitarbeiten, ähm, entworfen. Und die kannten sich nun auch ein bisschen mit der Kontrolltheorie aus und haben im Prinzip genau dieses Modell, was wir die ganze Zeit schon besprochen haben, nämlich mit einem Kontrollsystem und mit einem Prädiktorsystem mit, einem, mit eigentlich zwei künstlichen neuronalen Netzwerken nachentworfen. Und dieses Kontrollsystem besteht hier aus zwei Eingabeschichten. Die eine Eingabe ist das gewünschte Bewegungsergebnis und die zweite Eingabe ist der momentane Zustand der Umwelt und dann haben wir da ein mittleres, ähm, eine mittlere Schicht, in Wahrheit natürlich deutlich größer als hier diese zwei Neuronen, aber der Übersicht halber habe ich das halt hier nur mit zwei Neuronen gezeichnet und dann haben wir hier eine Ausgabeschicht und diese Ausgabeschicht sorgt dafür, dass Effektoren aktiviert werden und dass eine Reaktion Strich stattfindet, also sprich Muskel, Muskeln aktiviert werden. Zugleich werden diese Ausgabevektoren ähm, oder dieser, wird dieser Ausgabevektor eingespeist in ein Prädiktorsystem und zwar hier als Efferenzkopie und gleichzeitig natürlich noch, noch mal dieser S0' Vektor, also das, die wahrgenommene Umwelt, auch nochmal in das Prädiktorsystem eingespeist und aus diesem, ähm, aus dieser Referenzkopie und der Umwelt wird das Netz, produziert das Netz einen vorhergesagten künftigen ähm, Zustand der Umwelt. Das heißt, was passieren wird, ähm, <lacht> was mit, ja, mit dem Körper und der Umwelt passieren wird, wenn man diese Referenzen hier produzieren möchte. Und damit sind wir im Prinzip schon genau bei unseren internen Modellen. Die haben dann da noch ein bisschen mehr mit rumgespielt und haben hier diese ähm, geschätzten Bewegungsergebnisse wieder zurückgefüttert hier in das Kontrollsystem, so das auch bekannt war und haben dann so ein rekurrentes Netzwerk daraus gemacht. Aber auf die Details möchte ich nicht eingehen. Ich möchte euch nur zeigen, dass Sie das versucht haben oder dass Sie damit ein Netz haben lernen lassen, einen eingelenkigen oder nee, zweigelenkigen Arm zu kontrollieren, das ähm, eine Hand von Punkt 1 zu Punkt 2 geht und nachdem also ähm, das Netz anfangs nur auf verschlungenen Faden irgendwann dann mal an den Zielpunkt gekommen ist, ist nach 30 Versuchen ähm, das Ganze schon auf einer relativ geraden Linie passiert. Und das ist natürlich kein ganz triviales Ergebnis, weil ähm, also da muss man schon relativ Geschickt die beiden Winkel, die hier zu kontrollieren sind, miteinander zusammenspielen lassen, dass man da eine gerade Bewegung rausbekommt. Ja, und das war also schon mal der erste Beginn der Anwendung von internen Modellen in der Bewegungswissenschaft, die. Dieses Modell ist eigentlich gar nicht so wirklich in die Bewegungswissenschaft eingegangen, sondern wurde dann von Daniel Wolpert übernommen, der dann daraufhin die Theorie der internen Modelle entwickelt hat und mit vielen Beispielen und vielen theoretischen Eigenschaften dann in der Bewegungswissenschaft etabliert hat. Die Eigenschaften der Netze, oder dieser Metapher, äh, dieser Netzmetapher, die hat deutliche Vorteile gegenüber zum Beispiel den ähm, motorischen Programmen. Deswegen möchte ich die noch mal kurz hier wiederholen. Also es gibt schon irgendwie sowas wie eine biologische Plausibilität. Das Grundmodell des neuronalen Netzwerkes ist dem biologischen Original, nämlich dem zentralen Nervensystem, doch irgendwie deutlich näher als die Computermetapher. Das Speichern der Information in parallel verteilten Repräsentationen, also in den Gewichten zwischen den Neuronen, ist eine Eigenschaft, die es auch sehr ähm, attraktiv macht, weil auch so man sich ganz gut vorstellen kann, dass, ähm, dass Informationen bei uns im Gehirn ja, gespeichert werden. Dass die Entstehung des Wissens im neuronalen Netzwerk wird durch eine Interaktion der gespeicherten Vorerfahrung und der aktuellen Situation als emergenter Prozess sozusagen hervorgerufen. Das heißt, wir haben nicht irgendwo eine Stelle, in der das Wissen abgelagert ist und wo ich dann hingehe und das abrufe, sondern Wissen ist immer oder ja das Abrufen von Wissen ist immer so ein emergenter Prozess, der davon abhängt, in welchem Zusammenhang, in welchem Umwelt und so weiter dieses Wissen abgerufen wird. Und das ist etwas, was man auch von der menschlichen Kognition kennt, dass sich auch Erinnerungen verändern durch Erfahrungen, die ich mache und auch durch Umstände, innerhalb derer ich dann mich erinnere. Und der Transfer, das hatte ich ja auch schon deutlich gemacht, dass Transfer relativ leicht zu erklären ist in der neuronalen Netzwerk-Metapher und schwierig mit motorischen Programmen. Und eine letzte Eigenschaft ist die Graceful Degradation, also die würdevolle Verschlechterung. Und zwar, und das ist ganz witzig, wenn man dann so ein größeres neuronales Netz hat, und einfach mal ein Neuron rausnimmt und das deaktiviert und sagt, du darfst nicht mehr feuern und du kriegst auch keine Eingaben mehr, dann ändert sich erstmal nichts dramatisch normalerweise, sondern das Netz funktioniert wie vorher halt ein klein bisschen schlechter. Und wenn man dann noch ein zweites rausnimmt, dann funktioniert halt noch ein bisschen schlechter, aber es funktioniert noch weiterhin. Und das ist mal eine gute Nachricht, denn auch im menschlichen Gehirn sterben immer mal wieder Nervenzellen ab. Und wenn man jetzt eher so eine Informationsverarbeitungsparadigma Metapher hätte, Computermetapher hätte, dann wäre das tendenziell so, dass wenn die Neuronen absterben, in denen nun mal gerade die Informationen über meine Großmutter gespeichert sind, dann könnte ich mich an alles erinnern, nur an meine Großmutter nicht. Und das beobachten wir eigentlich nicht, sondern wir beobachten eher ja so einen, so einen schleichenden Degenerationsprozess, der dann irgendwann natürlich trotzdem dramatisch werden kann, wenn zu viele Neuronen absterben oder nicht mehr aktiviert werden können. Okay. Damit bin ich mit dem Konnektionismus am Ende und will nur noch mal hervorheben, dass der sozusagen das Bindeglied ist zwischen diesen beiden klassischen Theorien der Motorik, die ich euch schon mal vorgestellt habe, nämlich ähm, die preskriptiven Theorien, die im Prinzip der Computermetapher folgen und die emergenten Theorien, die rein auf Selbstorganisationsprozesse setzen. Wenn ich jetzt noch mal die Netzwerke von den Selbstorganisationsprozessen abgrenzen darf, dann ist das da in den Netzen ja so, dass eben über die Gewichte Erfahrungen tatsächlich doch gespeichert werden und immer wieder eine Rolle spielen und deswegen ähm, nicht wieder von Neuem alles selbst organisiert wird, sondern dass da ähm, ja, lernen, modelliert werden kann und Wissen auch eine Rolle spielt. Okay, damit beenden wir jetzt mal das Kapitel Konnektionismus. Jo, tschüss.